Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Subtraktion von einfachen Potenzen. Ihnen liegt folgende Aufgabe vor. Im ersten Schritt wandeln Sie die beiden Potenzen in Produkte um. Im nächsten Schritt bilden Sie die Differenz aus beiden Produkten. Das Ergebnis der Aufgabe lautet 56. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Subtraktion von einfachen Potenzen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.